Tipp. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Lina Show. Heute mache ich mal wieder eine Morgensroutine. So, und das erste, was ich natürlich mache, wenn ich aufstehe, das mache ich zwar nicht immer, aber meine Zimmer. Mein Bettezimmer. So, ich stelle euch jetzt hier mal so hin. Meine Zähne. Morgens äh, höre ich mich immer so, als ob ich verschleimt bin. Aber das ist meistens so morgen. Nicht immer, aber meistens. Ich bin jetzt fertig mit Zähne putzen. Und jetzt werde ich mich umziehen. Kann ich kann nicht zeigen, was ich anziehe. Ich habe sowas Geiles. Also, ich habe das jetzt hier rausgelegt. Meine Socken. Ich habe so geile Socken. Ich habe so einen geilen Pullover mitgekauft. Ich habe so geil, so geil. So. Also. Ich zeige euch jetzt mal kurz mein Outfit für heute. Also, erstmal solche süßen Mickey mouse Socken, Die sind so süß. Ich liebe einfach Mickey Mouse. Aber <lacht> noch nicht so doll wie den hier. Den mag ich mehr. Ähm, hier auch. Da war ein Loch, deswegen musste man mal das zunehmen. Ja, ist aber nicht so schlimm, gell? Ne? Dann. Habt ihr ganz bestimmt schon gesehen, aber egal. Diese Hose und dieser Pullover. Oh, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich jetzt das anziehen soll, weil es ist warm draußen, oder? Wenn es nicht so warm draußen ist, ziehe ich das an, aber wenn es nicht so kalt draußen ist, ziehe ich was anderes an. Das habe ich jetzt doch für dieses Outfit entschieden, weil das ist doch sehr warm draußen. Und jetzt mache ich mein Bett, weil es nicht gemacht ist. Ein paar Sekunden später. So, also, ich habe jetzt Tisch gedeckt. Nicht alleine, sondern mit Mama. Und das ist jetzt Tisch. Und gleich werden wir alle zusammen essen. Wir haben Eier gemacht mit Sujuk einen Käse, Brot, Gurken und Paprika und Halbsohn. Und Marmelade. Und Marmelade und Butter. Und jetzt warten wir auf alle und dann werden wir auch essen. Und ich mache immer ein Marmeladenbrot. Ich esse jetzt und dann werden wir uns oben im Zimmer sehen, weil ich will euch noch mal was zeigen. Bin jetzt in meinem Zimmer und ich wollte euch ja noch mal was zeigen und zwar ich spiele in letzter Zeit auf meiner Nintendo Switch spiele ich in letzter Zeit sehr viel Endless Crossing und ich weiß nicht warum ich jetzt auf einmal so dieses Spiel spiele so hart aber ich glaube ich übertreibe ein bisschen <lacht> auf jeden Fall ihr kennt doch noch ganz bestimmt alle Fimo hundertprozentig kennt ihr Fimo auf jeden Fall ich habe so eine kleine Figur gemacht und ich finde die so süß, aber ich hatte keine Hautfarbe mehr. Deswegen habe ich erstmal grau genommen, aber ich muss mir noch Acrylfarben kaufen. Entschuldigung. <lacht> Jedenfalls, das ist meine kleine Figur und ich weiß nicht warum, aber die ist so süß. Und ich habe die selber aus Simo gemacht. Die Haare sind zwar jetzt nicht so perfekt, aber ich bin... Richtig stolz auf mich. Und ich bin hier gerade am Zeichnen und ich habe mich hier so eine kleine Figur aus, also so eine, meine Figur genommen. Das sind halt die Haare, ja, sieht man, die Ohren, die Augen und das ist meine Switch. Und ja, ich bin gerade dabei, ein YouTube-Video zu gucken, weil ich eine Figur brauche. Hier ist Animal Crossing bei mir. Da. Ich habe noch mehrere Spiele. Aber das sind so die. D diese drei sind so die meisten, die ich spiele. Sind zwar vier, aber das ist kein Spiel, deswegen diese drei. Und wenn ich jetzt hier mal auf meine Galerie gehe. So. Also hier sieht man wirklich alles voller Animal Crossing. Also hier ist halt wirklich fast gar nichts von einem anderen Spiel. Ich habe 526 Bilder und Videos und ich zeige euch mal kurz meinen Charakter, wenn ich den jetzt finde. Das ist mein Charakter. Ungefähr so sieht der jetzt aus. Da war ich bei nur zu Hause. Das ist Huschkes Haus, das ist Annettes Haus, ähm, ja, das bin ich. Ich sehe jetzt zwar natürlich anders aus, weil ich etwas anderes anhabe, aber ungefähr so in der Art sehe ich halt jetzt aus und das will ich jetzt halt hier abmalen. Wer weiß, vielleicht kennen ja einige von euch Animal Crossing und wenn ihr Animal Crossing kennt, soll ich mal so ein kleines Animal Crossing-Video machen? Das würde mich mal interessieren. Weil ich bin in letzter Zeit so sichtlich nach Animal Crossing. Meine Insel muss auch noch gemacht werden. Deswegen habe ich mir mal so gedacht, soll ich mal ein Animal Crossing-Video machen? Ja, da kann ich euch ein bisschen so meine Insel zeigen oder allgemein so ein kleines Projekt. Ihr kennt doch ganz bestimmt solche Pre Projekte, genau. Solche Projekte von Minecraft oder von, keine Ahnung, was spielt man noch so heutzutage. Auf jeden Fall, ihr kennt ja ganz bestimmt solche Projekte und, soll ich mal so ein Animal crossing projekt machen? So mit Folgen? Das würde mich mal echt interessieren. Auf jeden Fall, ich zeichne jetzt hier so ein paar Anime-Crossing-Figuren und danach seht ihr einfach das Ergebnis. Also, das ist jetzt meine Figur geworden. Vielleicht kennt ihr Kima. Ich bin jetzt erstmal noch am Üben, aber irgendwann wird es noch. So, das war's auch schon mit meiner Morgensroutine. Ich hoffe, euch hat meine kleine Morgensroutine gefallen. In ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn wir sind wirklich schon so nah an den 800 Abonnenten. Das ist einfach so krass. Für euch, für euch. Wirklich danke, danke, danke, danke. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! <lacht> <lacht> das sieht irgendwie groß aus.